Wir gehen rauswarten. warten. What? Oh. Hey! Okay. Oh, ey, was hier los? Geht's? Oh, was ah. hier los? Äh, Willie, sie wollte das Fahrrad bis in die Wohnung liefern. Ihr Fahrrad ist da. <lacht> oh. Ich verdient Swift zu ihren Diensten. Ah. Aber nicht direkt so, oder? Oh. Na, geht's? Oh lala. Ja, das, das passt schon. Ach, du Scheiße. Das passt schon, das war nur die Band. Ja. Oh. Ähm, Klinge, also kann man auch Ja. Ähm... Sorry, dass ich lache, aber da, wie das ausgesehen hat. Nee, das war strubig, komm gleich raus und ich hab's da hören hören. Wärst ey, du eine hallo? Sekunde früher rausgekommen, hat sie dich voll über den Hafen gefahren. Ja, wirklich, das war genau... oh lala. Die ist voll gegen die Tür geknallt. Die kommt da, fährt hier lang, hier hoch und dann voll oh, in die Tür rein. Uh, uh, oh. uh. Was war das jetzt? Bruno, alles gut? Uh, ja. Soll ich mal? Ich rufe jetzt mal Andy an, ey. Das...